Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Bad Business. So, ich muss jetzt erstmal wieder die Steuerung lernen. Ich habe nämlich lange nicht mehr Bad Business gespielt. Ich glaube, auf dem Kanal habe ich es auch noch gar nicht gespielt. Nur Daniel hat es einmal im Video gespielt. Bad Business ist einfach ein Shooter in Roblox, der richtig geiles Movement hat. Die Waffen fühlen sich richtig gut an. Guck mal. Man hat wirklich das Gefühl, man schießt, wenn man mit einer Waffe schießt. Nicht so wie zum Beispiel in Big Paintball. In Big Paintball ist es ja so, wenn man da schießt, dann kommen die Kugeln irgendwie raus, aber man hat gar kein Feedback. In Bad Business ist es anders, ich sehe aber irgendwie gar keine Gegner, doch da oben sind Gegner, jetzt muss ich da erstmal hinkommen. Das Problem ist, ich habe jetzt eine Shotgun ausgewählt und die Gegner sind alle auf High Range. Und ich wurde weggeballert. Ich dachte gerade, yo, easy, ich. Oh ja, stimmt, man spawnte direkt wieder rein. Ich dachte gerade, yo, easy, ich hole die von hinten weg. Und auf einmal werde ich von hinten weggeholt. Und vor allem, ich würde auch gerne die Settings anpassen, aber das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, das kann ich nur zwischen den Runden. Naja, dann kann ich meine Steuerung nicht so machen, wie ich sie gerne hätte. Muss ich mit Leben? Kann ich jetzt erstmal nicht sliden? Also, ich kann sliden, aber es ist halt anstrengender für mich, so zu sliden. Ich liebe es, mich so hinter Leute mit der Shotgun zu stellen. Okay, warte, der kommt doch gleich hier unten raus, oder? Bam! Oh! Hallo, stirbst du mal? <lacht> manchmal tötet die äh, Shotgun auch nicht so gut. Aber manchmal tötet sie sehr gut. Ich muss halt nur ein bisschen reinkommen und dann habe ich endlich... Oh, ein gutes Gefühl dafür. Das Schöne ist, hier kann man so schön no-scopen mit der Shotgun. Ich wünsche nur, die Runde wäre bald mal vorbei, dass ich meine Steuerung anpassen kann. Oh. Oh! Ja. und das hat nicht ganz funktioniert. Schreibt ja mal in die Kommentare, kennt ihr schon Bad Business? Sch schaut ihr das Video hier, weil ihr Bad Business gesucht habt? Oder, oder habt ihr Bad Business noch nie gehört, noch nie gespielt? Wenn ja, würde ich euch mal vorschlagen, das jetzt ausprobiert. Weil es ist ein richtig guter Shooter. Also mir macht es richtig Spaß, dieses Movement ist so genial. Und die Camper unter den Dingern sind auch so genial, weil die liegen dort und campen aber treffen nichts, wie Idioten. <lacht> es macht einfach Spaß. Aber anders als Big Paintball sind halt die Gegner in Bad Business teilweise auch ziemlich gut. Weil Bad Business ist ein anspruchsvollerer Shooter. Und wird dann auch von ein paar anspruchsvolleren Spielern gespielt. Dementsprechend kann man das Pech haben und in eine Lobby kommen, in der überall Pro's sind. Und man kann auch das Pech haben, dass man jeden Schuss mit der Shotgun daneben ballert. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ich bin gerade so positiv mit einer 1 2 er KD. Echt nicht gut, aber wenn ich das Spiel ein bisschen länger spiele, dann komme ich da bestimmt wieder rein. Ich spiele ja nicht oft Shooter. So, jetzt möchte ich aber erstmal gucken, wie ich die Steuerung anpassen kann. Nein, hocken will ich nicht auf Mausbutton 1, sondern auf den hier haben. Oh, nee. Ich kann es nicht auf Maustasten packen. Naja, dann habe ich Pech. Dann habe ich einfach Pech. Dann kann ich daran nichts ändern und muss jetzt einfach rein mit der Steu und mich mit der Steuerung anfreunden, die wir haben. Ich bin ein ganz normaler PC-Spieler. Oh, nein, ist das jetzt, äh, ist das jetzt? hier Gun Game? Ich habe mich gerade an die Shotgun gewöhnt. Ne, ja, ich warte mich nicht an die Shotgun gewöhnt. Aber ich will jetzt nicht mit Pistole spielen müssen. Wie soll ich damit jemals Kills machen? Ich bin doch viel zu schlecht in diesem Spiel. Ich bin ein Shotgun-Noob, Leute. Und wo sind die Gegner? Ich sehe überall im aber keine Gegner. Das ist so schlimm. Ah. Ein Headshot reicht. So. es ist lustig, wenn man vor den Gegnern steht und sie einen nicht sehen. Oh, das ist immer noch eine Pistole. Warte mal, ist das alles? Ist das One-Shot-Pistole-Modus oder was ist das für ein Modus? Nee, es ist nicht One-Shot. Ich habe eben zwei Schüsse gebraucht. Okay, okay, okay. Wir, wir kommen damit schon zurecht. Ich habe nur die Pistole. Ah, ich bin ein Idiot. Ich habe einfach auf die zweite Waffe geswitcht. Ich habe die ganze Zeit mit meiner Secondary gespielt. Ich dachte, das wäre Gun Game. Alles gut, Leute. Alles gut. Und jetzt treffe ich nicht, während der Typ da slidet wie ein König. Okay, ich sollte vielleicht doch Pistole spielen. Das war auch früher so. Früher war ich ziemlich gut in Shootern. Ich habe auch immer sehr viel trainiert, um halt besser zu werden. Und meine Devise war eigentlich immer, man sollte hoch. Am besten trainiert man eigentlich mit einer Pistole. Mit Pistolen vor allem, also eigentlich mit One-Shot-Waffen. In Spielen, in denen um, One-Shot-Headshot ist, trainiert man sein Aim am besten halt mit Waffen, die Single-Shots abgeben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe auch in GTA früher richtig viel, äh, viel gespielt. Ich war so ein richtiger GTA-Suchti. Und ich habe immer mit der Pistole gespielt, weil GTA ist halt One-Shot-Headshot. Also braucht man nicht mehr als eine Pistole. Die Leute ballern auf euch mit ihrer AK. Beziehungsweise den Karabiner oder was nicht alles. Oh Gott, der hat mich weggerotzt. Ich dachte gerade, ich mache den jetzt easy von. Entschuldigung. Okay. Ich dachte, ich mach den jetzt easy von hinten fertig und dann rotzt er mich weg. Ich habe mir mal so gesagt, yo, wenn ich nur einen Schuss brauche, dann brauche ich auch keine Waffe, die 30 Schüsse äh, automatisch abballert. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man vor einem Gegner... Oh, Junge. Vor einem Gegner spawnt. Ah, Dieses Klettern ist so schön. Du springst hier. Bam, bam, ja. Yeah. Egal, wo du hin willst. Er läuft einfach in die Richtung. Die Steuerung weiß genau, was du tun willst. Und sie macht es einfach. Es ist so geil. So, aber wo sind jetzt wieder die nächsten Gegner? Hier kann ich einfach durch. Ich habe daneben geballert wie ein Profi. Oh mein Gott, aber ich werde schon noch besser. Also die, die Aufgabe liegt es eigentlich ruhig zu werden und wirklich erst dann zu schießen, wenn du bestätigen kannst, dass der Schuss trifft. Aber in so einem schnellen Shooter kann das schon mal ziemlich hektisch, kann man schon mal ziemlich hektisch werden, wenn so ein Gegner vor dir ist und du dann auch noch siehst, dass der die ganze Zeit slidet und springt und so, du weißt, das ist ein Pro der dich gleich richtig wegrotzen wird, dann schafft man das einfach nicht, die Ruhe zu bewahren. Ich versuche jetzt langsam, die Ruhe zu bewahren. Das ist natürlich in der Einführungsphase mal ziemlich blöd, weil, seht ihr, wenn so ein Typ vor dir ist, dann hast du keine Chance. Und wenn du gegen Random Mandos spielst, natürlich easy, dann musst du einfach nur warten, gucken, äh, bis du jemanden im Visier hast und dann erst schießen. Aber das ist wieder so ein Profi. Mal wieder schnell wegrennen. Oh, ne. <lacht> oh, wirklich. Warten, bis du ihn im Visier hast und dann schießen. Das einzige Problem, wenn du eine Shotgun hast, dann machst du auf der Distanz keine One-Shots. Das ist das Problem. Deswegen sollte man auch lieber mit einer Pistole spielen oder meinetwegen mit einem Scharfschützengewehr. Aber ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel so Scharfschützengewehre gibt. Also keine Repetiergewehre, wo man eine Stunde braucht, um reinzuscopen und dann erst repetieren muss und dann eine halbe Stunde später wieder schießen kann. Da unten steht ein Sniper, das sehe ich daran, dass er glätzert. Ah, das ist schon wieder der Typ Ich kann ja mal gucken, Loadout habe ich Ne, ich habe Dragunov Ja, die Dragunov ist halt kein Präzisi äh, kein Scharfschützengewehr Sondern Präzisionsgewehr Die bringen ja nicht viel Aber so ein Gewehr, mit dem man einfach ein bisschen reinscopen kann Und One-Shot-Headshots drücken kann Aber die Schüsse trotzdem bam, bam, bam kommen können Das ist halt das, was man möchte Alter, wie viel schluckt der denn? Drei Schüsse hat er geschluckt. Natürlich, er war auf Distanz, aber trotzdem. Jetzt guck mal. Oh, nee, das, tu, das ist viel zu anstrengend. Guck mal, wie langsam man reinscoped. Das kriege ich nicht hin in diesem Shooter. Damit kann ich nicht im Nahkampf spielen. Seht ihr, und der zweite Schuss konnte nicht hinterherkommen, weil das Ding zu langsam ist. Also mit der Waffe kann ich nicht spielen. Ich muss nach der Runde mein Loadout anpassen und gucken, ob es vielleicht irgende, irgendeine Sniper gibt, die dafür besser geeignet ist. Also für, für mittlere Distanzen. Das ist ja wirklich ein, Scharf, ein Präzisionsgewehr für große Distanzen. Und große Distanzen hat man in so einem Spiel eigentlich nicht. Hier läuft man eigentlich rum und steht dann irgendwann vor einem Gegner. Und dann muss man den wegrotzen. Und der Typ versucht dann ja auch wegzurotzen. Das heißt, gar ja, keine Chance. Und wenn man erstmal eine Sekunde lang reinscopen muss und nach jedem Schuss nochmal eine Sekunde lang repetieren muss. Alter, wie springst du denn? Was machst du für Parcours, Bro? Was machst du? Lauf doch nicht weg! Ich treffe nicht. Ruhe bewahren und jetzt schießen. Das ist es. Seht ihr, ich habe erst hektisch äh, wie ein Blöder geschossen und dann habe ich Ruhe bewahrt, gezielt. Das, das kostet ich auch. <lacht> oh. <lacht> gezielt, geschossen und getötet. Das ist es. Man muss lernen, die Ruhe zu bewahren in diesem Spiel. Und dann kriegt man auch gutes Aim. Oh, wo kommst du denn her? Junge, Junge, Junge. Oh, da hinten snipet jemand über die halbe Map und hat mich natürlich geholt auch noch. Der Typ ist echt krass, der wird die Runde sowieso reißen. Ja, das ist das Problem. Es gibt halt in solchen Spielen immer richtig viele Suchtis, die das den ganzen Tag machen. Ich habe nicht die Zeit, um den ganzen Tag so einen Shooter zu spielen. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich es vielleicht machen. Ich meine, es macht ja Spaß und dann wird man mit der Zeit immer besser. Und ist dann selbst der Typ, der die Leute so wegrotzt wie der hier. Okay, Bro. Warte, ich häng fest. Oh, den konnte ich nicht wegmachen. Der war zu weit weg. Naja, ich habe wahrscheinlich eine ziemlich schlechte KD wegen diesen ganzen... Oh, das waren Gegner, lol. <lacht> wegen diesen ganzen Übungsschüssen. Aber so ist das. Wenn man erstmal nach einer Weile wieder anfängt mit einem Shooter, muss man in den sauren Apfel beißen, sich ein paar Mal killen lassen, bis man eingespielt ist. Falls ihr dieses Spiel hier besser kennt als ich und irgendwelche Tipps habt, was für Waffen ich vielleicht erspielen sollte... Hallo? Okay, da hätte ich jetzt Ruhe bewahren müssen. Das habe ich schon wieder nicht getan. Ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Okay, da bin ich wieder. Sehr gut. Jetzt müssen wir wieder die Gegner finden. Ach, da oben, ja. Oh, daneben geschossen. Oh, das hätte so gut sein können. Ich habe da so gut hochgeklettert. Aber ich war halt auch schon so low. Der wird jetzt gleich so ausrasten, wenn ich ihn töten sollte. Bitte knall mich nicht von hinten ab. Nein! Nein! Nein! Ich habe ihn nicht getötet bekommen. Ich habe mich so konzentriert, ihn zu holen. Naja, daraus wird wohl eher nichts. Aber dann schreibt mir mal in die Kommentare, was sind so gute Waffen, die ich vielleicht mal spielen sollte? Die ich mir erst spielen sollte? Da wollte ich gerade Ruhe bewahren und ihn in aller Ruhe töten. Aber von oben kam jemand anderes und hat mich dann noch geholt, gerade als ich abdrücken wollte. Naja, das ist auch immer schön, wenn die Mates hier einfach rumstehen und keinen Bock mehr haben. Der hätte doch sterben müssen. Habt ihr das gesehen? Na ja gut, ich war nicht perfekt auf ihm drauf. Aber es ist halt eine Shotgun, ne? Egal, ich mach den jetzt weg. Oder mein Mate macht ihn weg. Alles klar. Nein! Wo kommt ihr denn her? Lol. Hinter mir war doch eben noch ein Mate. Auf einmal sind da zwei Gegner. Niederlage, ja, davon bin ich ausgegangen. Das Gegnerteam hatte zwei ziemlich krasse Leute. Ich hatte sogar eine sehr schlechte KD. Schaut euch das mal an. 12 Kills, 24 Tode. Aber ich muss es halt jetzt ruhig angehen. So, wir gucken jetzt erstmal Loadouts. Hier, das mit der auf das will ich anpassen. Das, die, also nee, ich will nicht die auf anpassen, ich will eine andere Waffe. So, hier wird nicht unterschieden zwischen Scharfschützengewehren und Präzisionsgewehren, sondern hier heißt alles Scharfschützengewehr. okay. Also ich will eins mit einer hohen Feuerrate. Und je höher ich gehe, desto niedriger ist die Feuerrate, wow. Okay, dann gibt es sowas hier wohl nicht. Vielleicht bei Gewehre? Ja, Gewehre sind das, wo ich glaube ich suche. Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Aber vielleicht sollte ich so eine Waffe mal ausprobieren. Ich habe äh... Ich habe fast 4000 CR, das würde mich 7000 kosten. Und sonst gibt es halt nur etliche Sturmgewehre, die mich alle überhaupt nicht interessieren. Ich fand Sturmgewehre schon immer langweilig in solchen Spielen. Ich mag lieber Einzelschüsse, die Schaden austeilen, als random reinzusprayen. Auch wenn man mit Sturmgewehren halt mehr anrichten kann, wenn man erstmal geübt ist. Die hätte ich gerne. Wie viel würde mich solche CR kosten? Uh, nee will ich nicht. Ich will jetzt diese Waffe haben. Ich werde diese Waffe nicht bekommen. Also muss ich jetzt erstmal damit leben. Ich probiere jetzt einfach mal hier, keine Ahnung, mit diesem, mit diesem Loader zu spielen. Wir gehen auf Bereitstellen, gehen rein in die Runde und dann gucken wir mal, wie sehr wir dieses Mal verkacken werden, weil die Gegner wieder absolute Schwitzer sind. Oh, ah, nicht geschafft. Schade, schade. Ich glaube, das könnte eine coole Map werden, wenn man das mit dem Movement erstmal raus hat. Oh, das ist ja gar keine Shotgun mehr. Lol. Ah, ich wollte ihn gerade von hinten weg Shotgun. Okay, das ist auch immer so ein Umgewöhnungsding. Dass ich jetzt auf Distanz schießen kann oder dass ich jetzt gedrückt halten kann. Uiuiui. Ich weiß nicht, äh, wie sehr mir das gefällt. Ich dachte, da lag jemand, äh, der so äh, einen auf Leiche machen wollte, aber nein, das war eine Leiche. Okay, der wurde weggerotzt. Ich habe in diesem Video ziemlich oft weggerotzt gesagt. weil <lacht> ich glaube, ich habe in keinem Video zuvor das Wort weggerotzt gesagt. Das liegt wohl am Spiel. Töten Vita. Jetzt schaffe ich es auch, Töten Vita zu töten, wo ich so eine Waffe habe. Ich weiß aber auch nicht, was der jetzt für eine Waffe spielt. Vielleicht später spielt was anderes. Der spielt die SKS. Interessant. Ach, ich, wie soll ich denn da hochkommen? Ich will jetzt hier nicht über diese offene Fläche laufen müssen. Nur um da hochzukommen. Weil ich muss scheinbar über diese offene Fläche laufen. Und dann kommt Töten Vita. Während ich es versuche hochzukommen, einfach zu mir runter. Alles klar. Nein. Töten Vita. Da unten waren drei Zielscheiben. Na ja, komm, Sniper, dich mach ich weg. Das ist auch das äh, Problem, wenn du ein Sniper bist. Ziel Scope rein und töte deinen Gegner. Du kannst dich scopen auf die Gegner, die sehen das. Du musst schon lernen, schnell abzudrücken. Okay. Ne? Laufen, rutschen. Wir kriegen das schon wieder hin. Wir kriegen das hin. Oh, ich wurde weggeholt. Man kriegt es auch gar nicht mit, wenn man von hinten angeschossen wird. Wenn der Gegner gut sehen kann, dann bist du halt tot. Oh, ich bin runtergefallen. Okay. Das ist auch das Problem bei so Sturmgewehren. Irgendwann wird man übermütig und schießt einfach nur random rein, weil man sich denkt, du triffst sowieso. tötet sowieso. Und deswegen spiele ich nicht gerne solche Waffen. Und wenn ich Scharfschützengewehre oder halt One-Shot-Waffen spiele, oder Single-Shot-Waffen spiele, dann werden meine Schüssel mit der Zeit immer präziser. Wenn ich mit solchen Sturmgewehren schieße, dann werde ich immer unpräziser und immer schlechter, je mehr ich spiele. Weil ich mich immer mehr darauf verlasse, ach, oh, die Waffe trifft schon. Ich schaff das nicht hoch, ich bin zu blöd. Ich schaff's einfach nicht hoch, okay. Ich hab's wieder nicht hoch geschafft, jetzt bin ich wieder ganz unten. Wo sind die Gegner? Ah, die Gegner schießen auf mich über die halbe Map hinweg. Oh, ich habe keinen getroffen. Und jetzt wird er auch noch weggeholt für mich. Und ich... Hä, wie kommt der? Ah, der war wahrscheinlich oben. Das ist das Problem. Ich will bei dieser Map nicht unten sein. Aber man wird halt irgendwann... Manchmal spawnt man halt unten. Das macht halt keinen Spaß. Auf der Map könnte man theoretisch Präzisionsgewehre spielen. Aber es würde mir keinen Spaß machen. Weil man müsste halt wirklich so am Arsch der Welt irgendwo rumstehen. Und warten, bis einem vor die, einer vor die Linse läuft. Und bis das passiert, wird man sowieso von irgendeinem Roamer weggeholt. Also macht gar keinen Sinn. Kurz nachladen, regenerieren, hier rumspringen und... Ach, der ist weg, okay. Ah, da geht's. Da hinten sind Gegner, der eine sniped auf mich. Ah, er hat mich geholt. Ja gut, war auch nicht so leicht, den auf die Distanz zu treffen. Ich hab's reingeschafft, das erste Mal und hier oben ist nichts. Man kann hier nicht mehr ausgucken. Was soll denn das? Was seh ich denn hier? Und ich treff nichts. Ich will jetzt trotzdem einen auf Sniper Malper machen mit diesem Gewehr hier. Stirb! Stirb doch! Hä? Ja, manchmal sterben die Leute super schnell, manchmal nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich manchmal treffe und manchmal nicht, oder? Ich vermute, das wird's sein. Wo oben laufen dann wieder Leute lang, die mir keine Chance geben, sie zu treffen, weil sie einfach irgendwo langlaufen. den will ich von hinten holen. Gut. Was ist das denn hier? Hier war ich auch noch nicht. Okay. Komm noch nicht. Ich dachte, du bist weggelaufen. Und ich musste nachladen. Schade. Ich dachte, der läuft weg und dann wollte ich auch weglaufen. Das ist halt kein Rainbow Six Siege. Der letzte Shooter, den ich so aktiv gespielt habe, war Rainbow Six Siege. Und Rainbow hat natürlich gar nichts mit so einem Shooter hier zu tun. Ja. Ich <lacht> muss auf Secondary switchen. In Rainbow ist man halt langsam unterwegs. Und man hat eine sehr niedrige Time to Kill so, dass du davon ausgehen kannst. Also, dass man halt wirklich sehr taktisch sich bewegen muss. Jede Bewegung muss wohl überlegt sein. Und wenn der Gegner, wenn der Gegner aus einem Gefecht sich umdreht und in eine andere Richtung wegläuft, dann kannst du auch ohne Bedenken in eine andere Richtung weglaufen. Weil der Gegner versucht dich zu umlaufen und du musst dann versuchen, sein Umlaufen zu umlaufen. Und wenn du das machst, dann hat der Gegner gar keine Chance, sich nochmal umzudrehen und dich dann doch direkt zu rushen. Das geht einfach nicht. Oh, ich wurde weggesniped. Wer auch immer den Sniper erschossen hat. Warum konntest du das nicht früher machen? Gibt es hier Wall? Kann man an der Wand laufen? Ich weiß nicht. Kann man an der Wand laufen? Oder wofür gibt es diese Dinger? Oder sind die wirklich einfach nur so als ähm, Deckung? Okay, hier sind zwei Sniper, die auf mich zielen. Lauf doch nicht um das Ding so blöd rum. Oh Mensch, der ist genau rumgelaufen wie ich. Ich bin so ein Trottel. Ich dachte mich, ich rush den Sniper jetzt easy, weil Sniper in Videospielen sind in der Regel immer richtig äh, wacke, wackeos. Aber ich bin auch ein Wacker, Wacko, wie es aussieht. Naja, ich habe es nicht mehr rechtzeitig hochgeschafft. Wenn man unten ist und die Gegner wissen, wo man ist, keine Chance. Hallo? Ist er hier durchgekrabbelt? Wie hast du das denn gemacht? Ist ja auch egal. Gut, wir gehen wieder in die Mitte. In die Mitte. Da hinten sind Gegner. Und, oh Mensch, ich wollte gerade schießen, aber ich wäre sowieso gestorben. Diesmal keine negative KD, aber immer noch keine gute KD für so einen Spielmodus. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.